Oh, hat du kannst sie mitbringen <lacht> Ich mich Ah! Ah! Ah! Ja, ich glaub, okay. Ah! Ah! <lacht> Ich mein, du musst immer nur wenig vom Körper zahlen Trotzdem übersehen. Sieht's gerade nicht oben? Nein, ich bin nicht. Ich weiß nicht, jetzt zum Baum gegangen. Ich glaube es langsam an, nämlich ich würde da fast langsam zum Bauen beginnen. Da vor uns, vor uns, vor uns, oder? oder aus! Da ist oder? Ja! Oh, ja da ist er, der Schaut! Ja Da ist er links davon. Ich rennen zu, hier, aber. Das, müssen, das sind aber safe noch Full Teams. Also was? Geht's ihm an? Ich glaube, er hat noch. Das war aber nett. Das war der letzte jetzt, gell? Okay? Ich tue es Falle drauf. Es geht nicht, das ist ja. Oh mein Gott. Ich hätte Hölle Ich habe die Hölle auf. Okay. Wo ist denn der Zombie? Der steht jetzt schon. Du sollst du verfahren? Sind da eine. Da war es ja. Wie lange ist das Ding? Hm. Yeah. The... Er kommt? Ja, zu. In. order <laughs> <In uns>. here <laughs> <laughs> you go Water Right here Let's go you see? Ich habe wieder Schuss Ist das Springfield? Das Springfield da und doch haben wir da er den Hier werden wir Oh ah. da Hit! ist Rote Keine Ahnung ob ich safe bin. Bin halt irgendwo. Das ist ein OutDims. Sind das Bounty Dems oder was? OutDims da hinten und OutDims da oben drinnen. Ist das sicher? Das ist ein Bounty. Also zwei OutDims gibt es. Das ist ein Bounty. Das ist ein Bounty. Wenn, müssen wir da jetzt anzünden, Die käme mich gar nicht Wo hast, du, wo hast du den Roten an Bord? Wo hast du den Roten an Bord? <lacht> Na, na, na, na, na, na, na, na <lacht> Oh mein Gott Gewischt. Den klauen verwischen. Ich wurde gerade Fallen aufstellen. Macht auch Buch. Das ist da ist Und? Ich nicht Ich Nein, warum einmal. Ich du mich Ich kann nicht mehr. Ich Nehm mir, oder? Ja, nehm mir. Ich. ich bin damit. Ich bin mit Saubern in Kapitel. Kommen? Das so, war, ich muss spawnen, ich muss spawnen, ich muss da kannst du looten Das ist der Bündner der Arne Geh mir Warte hey, du, schocken, ja, hau Hey, Alter, wie trifft der so hart mit Doppelpistl, Alter Ach so, die Tür Ich muss looten Der Loot ist komplett drin, gefühlt. Der rätselt gerade. Ich krieg keine Heats wieder. Ganz hinten. Lol okay. Das ist gut aus. Ich Du willst rote Fass hinmachen, okay? okay. okay. Ah, ich, <lacht> <lacht> <lacht> du, ja, ich hab's gesagt. ich Da wenigstens ich, Wenn es da bei schon du Ja. Von mir? Und ich sehe einen Schatten von ihm. Ich bin Ich da oben drauf. Ich hole jetzt so über Da hinten war nämlich ein Da ist Erst du ganz hinten. Siegen. Der das ja, der Wiesel da. Was ist denn hier? Ja. Genau. Er ist neben mir drunten. Sieh ihn. War immer nur gut. Hey, der ist von hier. Ist das ist der Tier! Ja, da unten, ich weiß genau wo es ist. Ah. Ich <lacht> bin da, ich Ja, hat mich gerade Der so Uh. Ja, er hat ihn geworfen, was ich nicht gesehen habe. Und Salo erwischt Oh mein Gott er uh. hat immer so einen Klick gehabt, ich habe nur so ein bisschen gesehen. Und dann wollen wir weg. So verfahren Sie! <lacht> Aber was ist das für eine geile Frage? Oh. <lacht> Sie wird wahrscheinlich die Scott-Fit sein, oder? Ja, wird es nicht gewesen. Ja. Aber der hat so. <lacht> Lore, der ist schon ziemlich gut. Oh mein Gott, da sind auch tausend Teams jetzt gefüllt gewesen. Mhm. <lacht> ja, gut. Und letztens, was ich hätte halt mit dem Saber. <lacht> aber 10 Jäger! Bist du da, aber das haben wir meistens eher in 3er-Teams. Kommt mir vor. Ein <lacht> Partner getötet, das rote Fass. Ehre, Alter. Ich frage rote hätten mir die Fass killt, die hätten nämlich mit der Hand am Brust <lacht> vorbeigeschossen. Ja. Ey, war 5 und 4 Beihilfen. <lacht> <lacht> <laughs> oh my god